Hi, mein Name ist Franziska Koch. Ich bin Freimuth Hamerkamp, Liebpastor der Hillsong Church in Deutschland. Ich bin so Bird Sänger der Band. Ich bin Matthias Lankanz und Teamleiter der Campus für Christus Österreich. Ich bin Mirjam Geiselmann und Psychologiestudentin aus Heidelberg.